Moin! Wir sind Jim, John und Matthias von Kuschel aus Hamburg. Wir sind die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke der Welt. Unser Planet verändert sich. Und wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird es nicht besser für uns alle. Umweltfreundliche und zertifizierte Produkte zu kaufen, ist ein guter Anfang. Aber damit sich wirklich etwas ändert, müssen wir klima- und ressourcenpositiv handeln. Konkret bedeutet das, Kuschelprodukte werden besonders umweltfreundlich hergestellt, aus Buchenholzfasern und Biobaumwolle. Wir gleichen den Frischwasserverbrauch und die Emissionen der Produktion komplett aus. Und zusätzlich pflanzen wir neue Bäume, wie hier im Hamburger Klöwen stehen, einem Naturschutzgebiet. Und dadurch geben wir dem Planeten mehr Ressourcen zurück, als für die Produktion entnommen wurde. Wir haben bereits 32.000 Bäume gepflanzt und für dieses Konzept haben wir den Green Product Award 2019 gewonnen. Und jetzt wollen wir mit euch den Kuschelbademantel zum Leben erwecken. Zusammen mit unseren Produzenten in Portugal haben wir getüftet, ausprobiert und präsentieren euch nun aus dem bewährten Mix aus Biobaumwolle und besonders weichen und saugfähigen Holzfasern den Kuschelbademantel in zwei Größen zum Einkuscheln mit extra großer und gefütterter Kapuze, breitem Schalkragen und extra großen Taschen. Und jetzt seid ihr dran. Sichert euch jetzt die günstigen Startnext-Angebote. Es freut uns sehr zu sehen, dass unsere Idee bereits jetzt schon so gut ankommt und dass wir so viele nette Menschen kennengelernt haben, die uns dabei helfen, unsere Mission zu verbreiten. Also sei jetzt dabei und tu etwas Gutes für dich und für Mutter Natur.